Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüße. Bernhard, du hast heute eine Schweizer Fahne mitgebracht. Genau, sie steht für unsere Volkskrankheit. Wir reden alle sehr gerne in diesem Konjunktiv in der Möglichkeitsform, also wäre, würde, hätte, möchte. Ich möchte ich euch begrüßen? Nein, ich begrüße euch. Ich möchte ich dir Messi sagen? Nein, merci vielmals. Das Buffet wäre eröffnet. Nein, das Buffet ist eröffnet. Und wie, denn, wie ist denn jetzt dein Tipp? <lacht> ja, mein Tipp ist, seid konkreter, braucht weniger Wäre, Würde, Möchte, Und Oder wirkt verbindlicher, konkreter und kompetenter. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.